Das ist jetzt für mich nicht so ganz zufriedenstellend, aber, aber ein bisschen was runter. Was ist das? Sehr negativ vom eigentlich. Weil die Federn so stark sind. Und deswegen bin ich auch hergekommen, weil ich einfach mal Einschätzung haben wollte ja. von jemandem, der Arno hat. Schönes Auto hast du. Das ist nicht meins. Das gehört eigentlich nichts mir. Ach so, ja, ja. ja. Ja, ja, wir ja, Ist. Ja. Das ist die Straße. An der habe ich, hab ich nichts gemacht, gar nichts, ne? Das wurde ja nichts gemacht. <lacht> <lacht> mhm, Aha. Und den Was willst du mit der machen, Straße weiterhin, oder? Eigentlich als Ersatzprojekt für die Rennstrecke wollte ich die nehmen. Aha. Und eigentlich ist die komplett gleich, also sehr ähnlich aufgebaut wie die andere auch, halt, ne? Das einzige was drin ist sind halt von, von Wilbers die Federn. Zehner. Das sind Zehner, Federn! Ja. Das fühle sie auch wie auch Ich Weiß ich. Aber ich bestell, ich bestell bei Wilbers sogar. Okay. Also müssen eigentlich welche sein. Also das ist.. Also ich bin ja ein Fan von wenig Dämpfung, ne? Ja, aber das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Ich habe jetzt vor allem Druckstufe kompliziert gemacht und das ändert nichts. Das kann alles möglich sein. Die Druckstufe reagiert kaum auf eine Veränderung. Die Zugstufe schon. Ja. Nur die Druckstufe nicht. Kann vielleicht ist es eine Verstellergeschicht. Vielleicht ist das Schimpfspaket irgendwo. Ja. Die mhm. die ja. ja das das ist zwei es reagiert schon, noch, aber es ist einfach zu wenig. Selbst wenn ich das. Weil du bist ja jetzt auch nicht der leichteste. Ne? Danke. Ich hau das ist ja gut beieinander, ja, ja, ich mein, äh, ja. Wir, wir sind alle, also wir Mitteleuropäer sind alle gut beieinander, im Gegensatz ja, so ja. zu so den Japanern. Das stimmt. Das ist jetzt komplett geschlossen und nicht ne? Ich verstehe das nicht, ja. weil ich jetzt die gekauft von jemand anderem, also von einem Händler und dann habe ich, hab ich halt die halt Federn reinmachen lassen von, von einem. Von der Werkstatt und Ich habe die bestellt, aber was habe ich so gesagt, ich will so und so viel, wie viel, wie stark die sein soll. Ja. Aber ich weiß ja nicht, ob die dann was, keine Ahnung, beim Einbau falsch gemacht nee. haben. Nee. Schauen wir mal, hinten noch was geht. reagiert es jetzt zumindest noch relativ gut sogar auf die Druckstufenänderung. Okay. Also ich finde hinten finde ich nicht schlecht. Gell? Ja. Das hab ich habe jetzt einmal so eingestellt, wo ich gesagt habe. Da ich insgesamt viel zu, zu, wie sagt man, zu weich. Hinten? Nee, nee, also vorne meine ich Ja, Seite. vorne, vorne, ja. Vorne ja. ist zu schnell, also es ein bisschen, weil die taucht die halt so schnell ab dann, ja. in der in der, Brems-, der Anbremsphase, wenn du in die Bremsen gehst, dann macht die dann fällt die unter dir weg, weißt du, das ist halt das Problem, was ich da sehe. Äh, vor allem jetzt haben wir die, die Druckstufe komplett zu und, und es ist immer noch viel zu wenig. Äh, hinten passt gut, ja. aber vorne ist es sehr... Da kannst du jetzt eigentlich aus dem, dem eingebauten Zustand nicht viel machen. Wenn das jetzt mein Motorrad wäre. Soll ich sie ausbauen? Mhm. So. Bitte? Soll ich sie ausbauen? Spaß jetzt nicht, jetzt, weil du gesagt man kann nicht viel machen. Weil ja, die könnte die Gabel wenn werden. Zumindest die rechte Seite, wo die Dämpfung drin ist. die hat, Links hat sie keine Dämpfung. Und das ist wahrscheinlich das Thema. Das hat Schober damals bei, der, bei dem Motorrad so gemacht, dass sie quasi rechts nur die Dämpfung gemacht haben. Ja, also in einem Gabelholm und dann muss natürlich diese eine Seite muss so stark sein, dass sie beide Federn im Zaum hält. Okay. Und das ist die Schwierigkeit, ja. weißt du was ich meine? Ja. Und da ist es natürlich so, dass die Dämpfung in der Druckstufe einfach zu gering ist, obwohl es in der Zugstufe wiederum eigentlich gar nicht so schlecht wäre. Also okay. Zug haben wir mehr als wir brauchen und Druck haben wir zu wenig. Und speziell sage ich jetzt mal, wenn du schneller wirst und schneller fahren möchtest und so. Und, und, und aggressiver in die Bremsen ist, dann hast du dann schnell einen schnellen Transfer der taucht okay. einfach zu schnell ab. Ja. Das hat mit der Feder noch gar nicht so etwas zu tun, sondern die Feder muss halt ein bisschen gedämpft werden. Ja. Damit es langsamer ist. Also Dämpfung ist im Endeffekt nur die Geschwindigkeit. Das ist eine Geschwindigkeit vom Ein- und Ausfedern. Das okay. ist nichts mit der Härte, okay. sondern das, das muss zäher werden. Also nicht viel, aber ein bisschen zäher. Soll es werden. Für die Straße ist das bestimmt okay. Aber wenn du die jetzt ausbauen würdest, was würdest du dann machen? damit damit es ändern würde? Mm, es, es, es gibt für die Gabel, meines Wissens, müssen wir noch mal nachschauen, dass also ich keinen mal verzeih, aber es gibt meines Wissens einen Big Pisten, also einen anderen ähm, Dämpfungspisten, kolben mhm. äh, mit einem anderen Schirmspaket oben und unten, damit du eben mehr Dämpfung erreichst. Ja, und mhm. dann hast du in der, in der Referenz, also in der, in der Range, hättest du mehr zur Verfügung, die wo du dann zwar nicht komplett nutzen musst, aber da kannst du ja dann von da wieder runtergehen. Ja. Und dann kannst du dich dann in den mittleren Bereich bewegen. So drehst du das Ding jetzt komplett zu und es ist immer noch zu wenig. Mhm. Und wenn du es dann umbaust, dann bewegst du dich im mittleren Bereich und hast dann viel genug, sage ich jetzt mal. Okay. Das wäre jetzt eigentlich das, wo ich sagen dass das würde, das jetzt ich damit machen, wenn das jetzt mein Motorrad wird. Aber das ist für dich ja nur ein Ersatzmotorrad. Das sollte ich sagen, schauen wir die andere an. Das ist eins so zu eins so Das ist eins so zu eins so dasselbe. Ein, so ein. ja. Aber nicht, aber da wurde die Gabel, da wurde, die, die wurde komplett umgebaut. Ja, dann aber ist es nicht dasselbe. Nein, eigentlich nur das Modell ist dasselbe, ja, aber die Gabel ist anders da. Die, also ich glaube auf demjenigen, wo ich sie gekauft habe. Die sehen wir gleich. Ich fühle sie aber genauso scheiße. <lacht> also, Schluss letztendlich. Ja. Federbeine sind beide okay. Ja. Ich denke, dass die Federn auch okay sind für, die, für, die, für, die, für dein Gewicht plus minus. Negativs ist sind okay. Gabel, komplett unterdämpft in der Druckstube. Beide identisch. Ich denke, also meines Gefühl nach, da also müsst ihr mich schon sehr stark schäuzen, sind die Gabeln von beiden Motorrädern komplett identisch. Ich schaue jetzt mal, was für die Gabel für einen Pistol gibt. Da kann schon 500 Euro rechnen, wenn man es umbaut. So wie es irgendetwas gibt. Also ich vermute, dass es für die Gabel ein bisschen mehr folgen gibt, mit anderen Chips. So, ja, von KTEC ist es. KTEC hat da äh, quasi für die Standard-Gabeln andere Federn. Es gibt auch andere Federbeine von KTEC, aber eben die haben da ein bisschen was angerüstet für diese Standardsachen. Dann gibt es ein, ein, ein Pissenkit. Ja. ja, vielen Dank. Ja, nicht so lang. Die nehme ich jetzt mal mit beide und dann fahre ich mal und dann. Ich kann dir ja trotzdem mal Feedback schreiben. Das Blöde ist halt, ich bin halt noch, die, noch gar nicht auf der Rennstrecke gefahren mit dir. Ja. Also, mhm. wenn, wenn man die ist ja also wurscht, ich fahr jetzt mal, halt einmal, hol dir halt mal halt so Feedback, äh, schau dir das mal an. Wenn du kommst mit den zwei Gabeln, dann schreibe ich dir das, was, ich schreibe da die Hälfte von heute gut, da rein in, das, in den Auftrag, dann passt das. Nein, ich will ja auch, dass du happy bist. Nein, um das, so. um das, das geht so. schön. Das geht nur, dass die Leute happy sind. Ähm, aber ich bin da, wir sind da ein bisschen die Hände gebunden, weil was soll ich jetzt mehr machen? Ich kann, wir, wir haben zwei wenig Weißt du, was ja, ich meine? Ja. Ich will da nicht unbedingt was verkaufen, aber ich kann da nur sagen, dass du zu wenig Dämpfung hast. Du musst immer auftrauen, auftrauen, auftrauen und sagst uh, zu viel Dämpfung, weil eben teilweise schon andere Kolben verbaut worden sind von Vorbesitzern und von Tunern, ja. was ja eine gute und günstige Alternative ist, so eine Standardgabe so halbwegs in den Griff zu bekommen. Die teurere Alternative ist ja dann eine Cartridge, also eine komplette Dämpfungskartusche von einem anderen Hersteller zu verbauen. Da ist natürlich dann noch mehr drin, aber eben so, soll ich mal, Big Pisten und baue 500 Euro mit, mit Service. Das ist ja halt dann eine Preis-Leistungs-Alternative. Oder wenn man eh schon einen Service macht für 300 Euro und dann sagt, okay, dann baue ich den Big Pisten noch um, ja. äh, dann ist das natürlich eine gute Alternative, äh, die dann spürbar was bringt, vor allem jetzt mit der Gabel. Und da denke ich nach wie vor, dass die Schwierigkeit dran liegt, dass einfach ein Gabelholm halt die komplette Gabel dämpfen muss. Und da halt einfach... Blöd. Genau, Blöd. in der Zugstufe jetzt, wenig da ist. Also vielen Dank fürs Angebot auch. Ja, nicht so. so. Und deswegen bin ich auch hergekommen, weil ich einfach mal Einschätzung haben wollte ja. von jemandem, der Ahnung hat. Auch wenn wir jetzt vielleicht nicht so viel machen konnten. Mhm. Jetzt, jetzt halt eine Sache. Nee, also ein bisschen Und was haben zwei. wir. Ich meine, die waren ja fast komplett aufgegangen. Ja, ja, ja. Also, zumindest ein bisschen. Ja. Es ist jetzt für mich nicht so ganz zufriedenstellend, aber, aber ein bisschen was haben wir. Haben wir machen können. bin trotzdem dankbar. Passt. Nichts zu langen. Dann fahren wir wieder rein. Nachdem wir bei den beiden Kawasaki's leider nicht das gewünschte Ergebnis erzielen konnten, wartete am nächsten Tag bereits der nächste Patient. Eine 100 CBR 600RR, deren Gabel die besten Tage leider bereits hinter sich hatte. von der Gabel. Das habe ich schon die war... Ja, die Gabel... Singt es nicht von Tod? <lacht> die tut gar nicht noch viel. Ja, ist nicht so, du Hörst du das? Ist das. Wenn, wenn sie rauskommt. Ist die gell? Wenn sie rauskommt. Ja, ist das. kommt vom rein. Mhm. Also was ein bisschen der Fall ist, zum einen, also vorne ist sie halt extrem unterdämpft, das liegt doch von alles egal. Die spricht kaum an, da kann ich fast drehen, was ich will. Die Sender eigentlich nicht viel. viel. Auf der Hinterachse haben wir ein bisschen viel Zugstufe, uh -huh. das heißt, die ist hinten, neigt hinten dazu zu sehr drin zu bleiben und nicht rauszukommen aus der Feder. Mhm. Was natürlich dann die Balanceverteilung nach hinten umso stärker vermehrt. Das heißt, der Lenker oder die Vorderachse wird von mhm. außen so leichter, weil sie hinten zu stark drin ist. Das, ne? das ist mir aufgefallen, weil wenn man beschleunigt so durchgehend, erster, zweiter, dritter Gang, ja. man hat das Gefühl, dass das Vorderrad kaum Kontakt zu Boden hat. Ja. Obwohl ich mit Körper ganz vorne geneigt bin. Ja. Und das ist jetzt einmal die Hauptseite. Also, ja klar, die Gabel ist auch scheiße, aber, ja. aber äh, hinten viel zu viel zu. Ja, jetzt kommt sie schneller hoch vor, als sie ja. einiges langsam hochkommt. Ja, man, man könnte die Gabel mit einem größeren Pistenkit, also Kolbenkit, überarbeiten, damit sie mehr Dämpfung wieder hat. Mhm. Und Service dazu machen und dann wäre sie schon straffer in der Bewegung, mhm. also, damit sie sich smoother, sehniger sich bewegen. Wie bewegt preislich sowas? Ja, also mit Service und jetzt sagen wir mal Umbau auf den Kit, mhm. da wärst du irgendwo bei 500-600 Euro. Mhm. Ja. Also ich denke, ich habe da jetzt mal das Maximum rausgeholt, oder? Mhm. Mehr geht da wahrscheinlich nicht. Ja. Aber da wirst du nicht drum kommen, dass du mindestens einmal einen Service und, und mhm. ein bisschen Dämpfung überarbeiten, damit mhm. Da ist am vernünftigsten, du schickst mir die Gabel. Genau, Gabel ausbauen oder Der genau, herschicken. Genau, wir bauen es um und schicken es aber zurück aus, den, aus dem Weg nicht. Genau, äh, aus dem Fahrtweg nicht. Und das kann ja jeder, jeder vernünftige Schrauber kann die Gabel ausbauen. Das ist jetzt kein Hexenweg. Du wirst jetzt eine Verbesserung merken, weil es jetzt hinten nicht mehr so lange drin bleibt, hinten schöner rauskommt, vorne ein bisschen mehr Abstützung. Äh, und dann wirst du merken, dass das Thema weg ist. Aber nichtsdestotrotz musst du natürlich beim vollen Beschleunigen schauen, vor allem in die ersten zwei, drei Gänge dass du halt viel Gewicht auf die Fußrasten hast ne? und oh. dich gut nach vorne drückst oh. und nicht zu sehr ich im Sattel sitzt. Ja. Genau. Weil sonst ist klar da... Das habe ich auch probiert, also ein bisschen mehr mit Gewicht ja. gehen. Nein, auf dem Sitz Nein, Fußraste. Ich, aber so mache ich meistens, also auf Fußraste. Macht dir dein Fahrwerk auch Probleme? Dann nimm Kontakt zu uns auf und lass uns deine Probleme für dich aus der Welt schaffen.